bin eine begeisterte Podcast-Hörerin. Und in meinem Lieblingspodcast gab es mal eine Zeit lang die Kategorie von unterschätzten Dingen. Also es wurde sich darüber unterhalten, dass es Dinge im Alltag gibt oder Sachen, äh, die man zwar wahrnimmt, aber die einfach unterschätzt werden, weil sie eigentlich viel coolere Dinge machen können oder viel Größeres schaffen können, als eigentlich erwartet. Im Zuge dessen und mit Hilfe einer Jugendlichen bin ich darauf gestoßen, dass ich finde, dass es auch im christlichen Alltag ein underrated, also ein unterschätztes Ding gibt, und zwar Worship Leader. Viele von uns kennen sie aus Gottesdiensten, von Fahrten, von, weiß ich nicht, irgendwelchen Andachten oder Zusammenkünften. Immer wieder werden mal Worship-Lieder gesungen, aber man nimmt gar nicht so richtig wahr, wie viel sie einem eigentlich geben können. Ich zum Beispiel habe für mich entdeckt, dass es richtig cool sein kann, eine Worship-Lieder-Playlist während der Autofahrt zu hören. Da hat man Zeit, mal darüber nachzudenken, was diese Worship-Lieder einem eigentlich sagen wollen. Und ich finde, sie schenken einem Mut und Kraft und drücken so viel mehr aus, als man im ersten Moment vielleicht erwartet. Und deswegen möchte ich euch doch mal ermutigen, hört doch mal mehr Worship-Lieder, sei es zu Hause, während ihr irgendwie putzt oder keine Ahnung irgendwas macht oder duscht oder so. Hört euch doch einfach mal Worship-Lieder an. Es gibt genug Plattformen, wo ihr welche findet. Und im Notfall gibt es auch CDs, die man dazu kaufen kann. Für mich ein Ding, was ich wirklich unterschätzt habe und was ich in der letzten Zeit ähm, wirklich schätzen gelernt habe.